Meine Wahl fällt auf Skype, auf Twitter und auf Facebook, denn an dieser Stelle geht es ja auch darum, das Arbeitsleben ein Stück weit mit dem Privatleben zu verbinden. Skype ist für mich sehr wichtig, weil Skype für mich mein virtuelles Büro ist. Wenn alle Lampen grün leuchten, weiß ich, ich bin nicht allein, wenn ich mal wieder im Homeoffice sitze. Vermutlich ist das die stille Sehnsucht nach alten Arbeitswelten oder Logiken früherer Zeit. Twitter ist für mich ein riesengroßer Newsstream und ich erhalte dort viele Tipps und Quellen, die ich über Massenmedien oder auch Fachpublikationen erst sehr spät oder eventuell auch gar nicht erhalten würde. Gleichzeitig ist Twitter auch eine schöne Form, in Kommunikation oder in Kontakt zu treten mit anderen Personen, also eine Art des Rückkanals. Facebook mag ich sehr, weil ich darüber und da kommen wir eher zur privaten Nutzungsseite, mit vielen Personen in Kontakt bleiben kann, die ich als Akademikerin im Laufe meiner einzelnen Stationen kennengelernt habe, unter anderem auch zu den Studierenden.